Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, Evelina Show. Und heute machen wir mal wieder eine Challenge, und zwar 24 Stunden mit Inliner zu verbringen. Das heißt, zu Hause muss ich mit denen verbringen, draußen und wahrscheinlich auch, wenn wir einkaufen fahren, dann wahrscheinlich auch im Laden. Und ich hoffe, da darf ich mit Inliner fahren. Okay, ich ziehe die jetzt an, aber ich brauche erstmal lange Socken, denn ich kann nicht Inliner fahren mit kurzen Socken. Deswegen ziehe so, ich zieh die jetzt noch so. Und jetzt kommen die Inliner dran. Ich eigentlich ja auch einen Stil machen. Nee, ich muss das auf den Teppich machen. Hallo. Ich hasse das in meiner Hand ziehen. meine Inliner nach 100 Jahren angezogen, weil Mama und ich wir mussten die noch vorstellen, weil ich habe nicht mehr die Größe 36, sondern jetzt schon 37. Und jetzt geht es erstmal ins Badezimmer, denn ich muss mich waschen und Zähne putzen und meine Haare durchkämmen. you. <laughs> auf den Teppich fahren. Eine Ewigkeit später. So, ich habe jetzt gegessen und jetzt fahre ich, also fahren Mama und ich zu meiner Oma. Und gleich muss ich die Treppen runtergehen. Und das wird schwer. Okay Leute, wir sind angekommen und danke Mama, dass du die Tür aufgemacht hast. Gerne. Oh, gleich Vorsicht. Vielleicht kommt dieser Berg nach unten und da kann man sich da kann man so leicht hinfallen. Aber du bist auch ein Profi, ich glaube, das schaffst du. Auf die Plätze? Aber hältst du mich Wie soll ich dich denn aufhalten? Soll ich die Kamera schmeißen und dich nee, aufhalten? Nicht so. Okay. Aber nicht weg. Nein. Ich nicht super, hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. So und jetzt fahr mal zur Oma. Überrasch sie mal mit deinen Inlinern. die ganze Zeit hin. Ja, das müssen wir üben, wa? So. Also. Und was hast du hier in der Hand? Was machen wir damit? Baden? Nein. Ähm, da werden wir Bohnen rein tun. Okay, dann zeig mal, wo es hier hineingeht in die Wildnis. Mama. Also erstmal müssen wir hier durch. <lacht> ich sag euch meine Kugellager werden dann auch so kaputt sein. Ach Quatsch. Doch. Hier ist ja auch die Erde trocken. Jetzt müssen wir hier arbeiten. Ja, dann zeig mal, was wir hier alles machen müssen. Also wir müssen einfach hier so abschneiden und in, in die Wanne reintun, ne? Oh. Ah. Soll ich auch die grünen abmachen? Ja, die müssen auch ab. Die Grünen oh, müssen auch hier ab gemacht werden. Ah, und das müssen wir alles abmachen. Ja, ein bisschen viel Arbeit, aber ich glaube, zu zweit kriegen wir das ganz schnell hin. Ne? Yep. Irgendwann später. So, wir sind jetzt fertig und wir haben die ganzen Bohnen in den Korb gepackt. Und ich finde, wir haben uns jetzt wirklich das Essen verdient. Schauen wir uns mal an, was Opa da gemacht hat. Ja. So, äh, schaffst du es mit dem Korb rüberzufahren? Nein. Bist du dir sicher? Lass mir hier stehen und das kann Oma nachher abholen, ne? Ja. Okay, dann los geht's. Wir Sind jetzt im Einkaufszentrum, weil ich hier ganz gerne hin wollte, weil ich hier so also ganz viele Sachen so ganz gerne mag. Und jetzt fahren wir mit dem Fahrstuhl nach unten und werden mir ein paar Sachen angucken. Ich rufe jetzt den Fahrstuhl mal. Mach nach das oben. mal. Ich hoffe, ich darf hier mit Inliner rein. Ja, erstmal müssen wir fragen, ne, ob wir hier überhaupt mit Inliner rein dürfen. Du fragst, ich bleib draußen. Okay. Also Leute, meine Mutter hat gerade gefragt, ob ich da mit Inliner rein darf. Und ich darf mit den Inliner dann nicht rein, aus Sicherheitsgründen. Deswegen bleiben wir erstmal hier im Flur, aber ich kann ja noch ein bisschen herumfahren. Ja, das hat glaube ich ein mega Spaß hier, ne? Ja. Dann diesmal mal los. So, Ich habe zu Evelina gesagt, sie soll mal eine kleine Herausforderung machen. Und zwar soll sie einmal diese Treppen hier hochgehen, bis ganz nach oben. Mal gucken, ob sie es schafft. Wie viele hast du schon? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Du bist aber flott. Was willst du? Ich nach oben. Du bist nach oben? Ja. Warte mal. Wir gucken, ob das einfach aussieht. So? Doch, es sieht leicht aus, oder? Ist es aber nicht. Du kannst ruhig die anderen anprobieren. Die, die haben noch reine Größe. Ach nö. Lass es mal. geschafft. Anstrengend, ne? Beim Zugucken war es schon für mich anstrengend. Ja, dann würde ich sagen, lass uns rausgehen. So, wir fahren jetzt nach Hause und bereiten Abendessen vor, denn wir haben es schon bald ab. Obwohl es noch so warm ist und die Sonne scheint, ne? Aber trotzdem, es ist es schon spät geworden. Jetzt fangen wir an Pollock zu machen. Zuerst werden die Wissen aufgekocht. Bis 1 Liter oder 0,5 Liter. Mach einfach halb voll. Okay. Die Würstchen sind jetzt auch durch, ne? Ja. So, jetzt müssen wir nur noch auf die Brötchen warten. Und und dann können wir die belegen. Yep. Ja, Evelina, dann haben wir ja heute den ganzen Tag mit Inlinern eigentlich gut ausgehalten alles, ne? Ja. Ich will nicht wissen, wie deine Füße nachher qualmen werden aus den Inlinern. So, mein Hardog ist jetzt ein bisschen kaputt gegangen, deswegen muss ich ihn jetzt so halten. Und wir werden jetzt mit Mama essen. Ich, ich freue mich schon. Ich mich auch. Irgendwann später. So Leute, wir sind jetzt fertig mit Essen. Und... Jetzt mache ich mich bettfertig. Und jetzt geht's ins Badezimmer. Meine Lieblingsfarbe ist blau und deswegen habe ich auch eine blaue Zahnbürste. Und schreibt doch mal in die Kommentare, was eure Lieblingsfarbe ist. Okay, ich drehe es um. Und jetzt. Schminken wir mich ab. Äh, schminke ich mich ab. Ähm, dafür brauchen wir ein Buttpad und das zum Abschminken. Ich bin jetzt abgeschminkt. Wenn ich mich abschminke, dann sehe ich immer so aus, als ob ich so richtig geheult habe. Ich bin jetzt fertig. Ich glänze jetzt und ist noch Haare kennen. Jetzt mache ich erstmal mein Bett. mit meiner zweiten Decke. Aua. Kennt ihr, das, ihr sagt so Aua, obwohl ihr euch nicht wehgetan habt? Zum Beispiel wie mit Wasser. Ich kriege einen Tropfen und hm. sage Aua. <lacht> uh. hm. Ich glaube, ich ziehe doch ein anderes T-Shirt an. Ich werde in dem schwitzen. Also, ich habe mich jetzt umgezogen. Und jetzt kommt das Spannende. Ich gehe mit meinen Inlinern in, auch oh, in, ins Bett. Hm. Wisst ihr, du, was ich eigentlich machen kann? Ich kann die so hinpacken, weil ich decke mich sowieso nie zu. Ich ich weiß nicht, ich das <lacht> wirklich mache. Äh. Nun liegst du hier endlich. Ist doch schon mal eine Erleichterung, oder? Von den ganzen Treppen steigen, bei Oma im Garten arbeiten, oh. denke ich mal, ist es echt eine Erleichterung, überhaupt zu liegen. Aber das ist so unbequem, weil ich kann meine Füße nicht so mal hinlegen. So. Ja, gut, wenn du schläfst, wirst du es nicht merken. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Und schreibt in die Kommentare, ob ich mehr solche Challenge machen soll. 24 Stunden. Und welche Challenge? Tschüss. Bis zum nächsten Video. Habe ich alle lieb. Und ich werde jetzt erstmal schlafen gehen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.